Oh. oh, hier ist ganz viel Wasser. Das ist gar nicht gut. Naja, oh, da seid ihr ja. Ja, dann herzlich willkommen hier zu diesem coolen neuen Video. Ähm, heute spielen wir Natural Disasters. Das ist ein Spiel, wo man von, also in Roblox, wo man so... ...von komischen, ähm, ja, komischen Naturdesastern weggehen muss. Genau so ist es. Naja, äh, die Runde, äh, jetzt, äh, startet eine neue Runde. Und mal gucken direkt, was wir so haben. So, gleich muss die Runde gestartet werden. das Geht automatisch. Okay, safety second. Ähm, natürlich. Äh, gehen wir jetzt hier ganz hoch natürlich. So, hier mal hoch. Und dann gucken wir mal gleich so, was passieren wird bin schon gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon gespannt seid. Gespannt wie ein Seil. Okay. So. Tsunami. Oh. Okay. sieht irgendwie sehr unrealistisch aus aber egal jetzt nahm ich ein bisschen langsam also dann schillen wir hier jetzt weiter mit prinz störenfried und terror theo jetzt müssen wir kurz warten und jetzt überrollt der Tsunami die Fläche. Oh, oh, oh, oh. oh. Ah. Puh! Das hat bestimmt weh getan. Naja, jetzt sind wir wieder in Sicherheit. Aber nicht mehr so viel Leben. Nur noch so ein Drittel Leben habe ich hier. Sieht man ganz genau hier. Ähm, ja. Lalalala. So, der Tsunami verschwindet da hinten schon langsam. Und gleich ist die Runde auch schon vorher. Ja. Not infinite. Survivors, also Überlebende. Also Ups, der Controller ist runtergefallen. Ja, funktioniert noch alles. The Prison Panic. Also... quasi... Gefängnispanik, Gefängnispanik. So, hier oben könnten wir weiter chillen. Also mal gucken, was gleich für eine Naturkatastrophe Oh, oh ein Sturm zieht auf, sieht man da oben irgendwie gar nicht mehr so nett aus. Ähm, so. Was kommt für ein Sturm? Okay, man muss relativ weit nach unten gehen. So, so hier, das ist die perfekte Stelle. Ja, das ist doch perfekt. Wieso rennt ihr denn alle hier raus? Okay. Mal gucken, wie es draußen aussieht. Also okay. Hey, ich kann mich hier hinsetzen. So. Cool. Naja. Mal gucken hier was draußen los ist oh oh. okay na naja, hier sind wir dann am sichersten ja okay ähm, hier sind auch ein paar leute und wir warten jetzt hier ein bisschen, bis der Sturm vorbei ist. Irgendwie, ich glaube, in Real Life würde das ein bisschen spannender sein. Ich glaube, oh, oh, oh. Oh, guck mal, haben, viel, haben hier sehr viele, überlebt, ne? ich glaube, sind sogar alle, haben sehr viele überlebt. Fragt mich, diese komische Wettermaschine hier. Oh, Wettermaschine. Das ist die Wettermaschine. Oh, es gibt auch so multi runden Das wird cool sein. Okay, so, jetzt sind wir hier. So, aus so einer kleinen Surfstation. So ein Tsunami hier, von, von der Richtung, wäre richtig cool so. Aber naja, ich lege, kann man sich hier hinten nehmen. Aber hier kann man sich doch bestimmt hinsetzen, oder? Ja, das ist Chili. Jetzt setze ich mich mal hier hin. Dann warten wir, was gleich so kommt. Oh, oh, oh. Ja, hier könnte man Ach du Kack. Was war das denn? Naja, da haben wir verloren. Naja. Äh, jetzt müssen wir warten. Wir müssen warten. Ich hasse warten. Hier glaube ich auch. Ähm, ich glaube, die Surfstation ist doch nicht... Also ich habe mir was besseres vorgestellt Also wer das überlebt, der ist irgendwie ein bisschen zu gut ähm, Ne da ist kein da ist keiner mehr. Ist einfach. Rattenbefriedigung. Naja, lost. Ähm, so. Ian ist cool. Lass mal so irgendwelchen Namen lesen. Viraya. SP4460. Roblox Epsilon. Ian ist cool. Rossi biggest fan. Komm, ein bisschen schneller. Oh, ist ja ganz gefährlich. Rainbow Ride. Ah, Leute, wir, wir gehen natürlich direkt alle direkt nach oben. Scheiß auf die Schlange. Ähm. Okay. Nein, bei uns kommt er nicht mehr hoch. Haha. Ha. So. Natürlich war ich und dieser Bacon Lord, wir waren, die, wir waren die ersten, die hier oben waren. Big Flags. Okay, was kommt? Was kommt? Was kommt? Feuer? Ich muss hier irgendwie runterkommen. Okay, das ist auf der komplett anderen Seite. Hoho, das sieht ja ganz böse aus. Jetzt müssen wir ganz schnell aussteigen, Leute. Oh. Chillig bleiben, chillig bleiben, chillig bleiben. Nein, ich möchte mich hier nicht hinsetzen. Uah. Uah, okay, okay, okay, okay. Ganz schnell, weg hier! Okay, okay, okay, okay, das ist ganz schlimm. Dieses ganze Riesenrad ist auseinandergefallen. Oh nein! Die sind durchsichtig ich dachte man kann drauf stehen oh mein Gott wie lost oh nein naja das ist ja auch nur eine Pumpe da hinten mehr nicht okay das Void wow diese dieses Bein okay, die Reihe komplett erstmal der größte Schneefahrer Nasenspray hallo Okay, Rattenfriediger. Hotze. Karisat. Roblox. Abzello, Karutze, Was denken sich eigentlich die Leute, wenn sie ihren Namen aussuchen? So, ich meine, Not Infinite ist ja auch so ein bisschen random, aber ich habe es nur gemacht, weil... 01113. Okay, Lucky Mart. <lacht> Ich, okay. Ah, das ist so ein Laden. Kleiner Laden! So, was gibt es hier denn so zu verkaufen? Lass mal so richtig Roleplay machen. La la la la la. Ganz chillig. La la la. Okay, da kommt ein Slender. Slender sind, by the way, Leute in Roblox die riesig sind, also die doppelt so groß sind wie mein Roblox-Charakter und einfach genauso dünn. Ähm, genau. Lass mal hier hochgehen, keine Ahnung wo, wozu das bringen soll. Ja. ja, das ist wie der Thunderstorm, so ein Sturm. Naja. Ich denke, wir werden diese Runde machen, dann werden wir noch eine Runde machen und dann war es das schon mit dem Video. Ähm, ja. So. Ja. Ist ein bisschen langweilig, oder? Oder nicht? Hier, Blitz, triff mich doch, triff mich doch, wenn du kannst. Ha ha ha ha ha ha. ha. Triff mich doch. Oha. Der komplette Ehrenbrich steht einfach genau da, wo man nicht stehen sollte. Triff mich doch, du Blitz. Triff mich doch, du Blitz. Triff mich doch, du Blitz. Du kannst gar nichts. Haha, Blitze sind so schlecht. Blitze können gar nichts. Okay. Ist mal wirklich auf... Genau da, also auf hohe, offene Plätze. Also das ist... Genau da, wo man, genau da, also komplett genau da, wo man nicht sein soll. Okay, ich habe ein bisschen Fallschaden bekommen. Oh nein! Warte, steht hier irgendwo mein Name? Nein! Wie lost. Okay, naja. So, dann werden wir noch eine Runde spielen und dann war es schon. Ähm, la So, Furious Sch Station. Da, wo man seine Autos tanken kann. Und ich gönne mir ein Auto. Okay. Autos fahren macht, bei der hier richtig Spaß. Keine Ahnung. Leute, soll ich ein paar random Leute überfahren? Okay. Sandsturm. Dodge Flying Ob Objects. Okay, ich. ich ähm, also, hier werden so Sachen rumfliegen und ich muss ausweichen. Okay, ich bin jetzt, jetzt dann hier der Kassierer. Ja. Und solange erzähle ich noch ein äh, Live-Hack. Wenn ihr. Äh, wenn ihr so also Pflanzen habt, die so, ihr kennt auch so Pflanzen, die man so kauft, die nicht in Erde sind, sondern einfach so abgepflückt. Äh, wenn ihr wollt, oder also, nicht, wenn ihr wollt, sondern, ähm, also wenn ihr wollt, dass sie länger leben, sage ich mal so, leben ähm, dann müsst ihr eine 1 Cent, also eine 1 Cent, 2 Cent oder 5 Cent Münze da rein tun, dann wird sie auf jeden Fall Bisschen länger leben, sage ich mal. Okay, also es sieht für mich auf jeden Fall noch sehr gut aus. Hier drin als Kassierer. Ne? Wow, oh mein Gott. Okay, Kassierer sein ist doch besser, als ich dachte. Aber ich werde trotzdem nicht Kassierer. Ähm... Ja. Okay, ich war ein Überlebender. Oh, guck mal, nur sieben Überlebende. Naja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ähm, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und Ich würde sagen, ciao, ciao.